Und heute spielen wir Skyblock auf den lieben Hypixel Server. Die Leute, ähm, ich mal fragen, wie ähm, bei euch der erste Schulter war. Null. Also, ich kann das nicht sagen, weil ich das einen Tag vorher aufnehme. Null. So, auf jedenfalls Leute, ich hatte einfach mal Bock, ein bisschen Bock, ähm, Skyblock zu spielen. Ich wollte doch noch sagen, dass wir doch direkt an msp zu spielen, oder? New Object, ach, ist haben nur für okay, ähm, Ich hatte mich mal letztens heute ähm, ein paar Leuten dieses minecraft toria gesehen. Digga, what the fuck? minecraft toria gesehen und ich hatte dann übel Spock. Ich irgendwie übrigens Spock irgendwie, Dings zu spielen. Aber wir wollen wieder Minecraft zu spielen und da hatte ich mal eine Idee. Ja, kann man mal Skybuck spielen, weil Skybuck ist cool. So, dann machen wir hier zack, zack, zack. Bup, bup, bup, bup, bup, bup. Fertig. Ich habe hier einen kleinen Mini-Shader drin. Ja, eigentlich spiele ich nicht so gerne mit Shader, aber. Hab ich habe diesmal einen kleinen drinnen Ich habe mal ein bisschen meine Mikrofon-Sachen umgestellt in OBS. Oh, Chains, Double X H Park What? Was soll ich machen? Soll ich jetzt einfach hier warte mal machen? Hm. Da ich ja jetzt nichts das nicht mehr habe, muss ich gleich mal, ja, mal hier. Dann mal hier müssen abbauen. Das brauchen wir ja. Chester Schiebeschulage Leute. Ich hab' Mittagessen, aber ich bin ja heute nicht da. Ich habe einen Kollegen, der okay. spielt. So. Zack. Zack. Zack. so, jetzt gehen wir mal ein bisschen hacken hier, Zack. dann schaufeln Schaufel, dann können wir ein bisschen Erde holen, damit wir uns dann gleich weiter bauen können. tut die Insel da vorne. Ich habe ein bisschen vor, ich habe vor, ähm, richtig viel zu bauen, aber was ist der Mana? Genau. Ich kenne zwar das normale Skyblock, aber nicht so das Skyblock hier auf ähm, Hi pixel oder so heißt es schon. So, hier vorsichtig hier überbauen. So krass mich irgendwie rüber bauen. So, ich denke ein bisschen. Oh, oh, oh, oh. Was ist ein Kurs? Da wird man schon die deutsche Sprache, aus, aber da ist sie immer noch alles auf Englisch. Denn was wissen denn du für ein What is that? This is notes remove I've got It's a new travel Oh Oh Really ugly ja natürlich weiß nicht was man denn hier Goldmine kann hier hingehen. Eiching gehen Wie kann denn hier was machen Helix <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> you can access you in that Truhe in you Skyblock Menü richtig komisch aber ja. kann man die es abbauen ja da geben wir uns mal gleich erstmal das. aber ich frage mich wie soll man ein eisen kommen ich mich hier weil äh, ohne eisen geht ja hier nichts würde ich mal behaupten ich glaub, man muss dann irgendwie ja. Ja. das abbauen Ich muss mich noch mal informieren, wie das dann hier erstmal alles funktioniert. Ey so. okay. hier, ja, zack, zack. Das reicht erstmal. Dann können wir erstmal das machen. Tschüss. Okay. wir disable das in der Einstellung in dem Skyblock-Menü. Also, ist das schon wieder hier kommen. Zack, zack. Ich habe Schwert auch nicht. Shit Was haben wir hier? Glaube ich jetzt nicht So, was haben wir hier? aber glaube ich gar keine Kurve. versteht das nicht keine kohle einfach machen jemand das hier macht. Ofen. kann ja holz machen ich habe ja halt kein holz gerade so okay. Was macht man denn hier hab ich mir habe ich auch gekauft nein Fünf Millionen Klein. Bleib bitte wieder da. Scheiße. Ähm. Was du? Okay. okay. okay. okay. okay. okay. okay. Okay. <lacht> Mal gucken, ob ich hier Momien gehen kann oder wat. Oh. Wie geht das? Ja, wir sind hier hab. Wie lange in wie? Glaube ich. Und glauben sollen wie lange? oder geht es hier lang? Ich glaube nicht. Hm. Ich kann es abbauen. Wenn die hier lang. Uralmine. Mino. Ich Tatsache. Minen gehen, aber ich jetzt gerne Eisen haben. Nee, Können wir hier reingehen? Oh steht das ist ein Zombie! Run! Hier geht's rein. Können wir das abbauen? Nee. abbauen? Ja. Hey, okay, aber da kann man noch solche Eisen finden, nur wie? Ist ja dann ultra easy. Oder? Ich kann man mal Eisen suchen. Shit. Was? Wollt mir leider. Ich bin nicht leider. Und jetzt einfach mir gehen, oder ähm. ähm... Eisen! Ey. Eisen ist wichtig. Eisen bin ich im Arsch. Alter ist wie viel Eisen. Aber ganz einfach das hier machen. Wenn man dann hier Eisen hat. Und ja, übelst schnell sich eine Eisenrüstung craften. Nur ist das Skyblock so einfach ist. Das ich gar nicht. ratzfatz. Wir haben schon viel mehr Eisen als die anderen hier. So, zack, zack. Haben wir das? Ein Eisen, Alter. Viel. So. Wie willst du schneller Eisen hier abbauen? Alter. Brauchen wir ja vielleicht nur 10 Minuten, glaube ich ja bestimmt jedenfalls Decks. Was Alter, Alter. Ich weiß gar nicht, was in der Goldmine, das es gibt. Muss man alles abgeben? <lacht> Spitzer geht noch nicht kaputt, das ist mit <lacht> ja cool. Ja, ja, die Folgen aufnehmen hier in Folgen reichen. Da ja, war es so mit diesem kleinen Projekt. also Mal gucken, wie weit wir in den Folgen kommen. Ja, das ist das so. Und Leute, äh, ich hoffe, die Qualität ist ein besser geworden als. Das Ding ist halt so, die Qualität ist, sieht zwar für euch nicht so gut aus, aber die ist halt besser. Nur das Ding ist halt YouTube macht die Qualität voll scheiße. Also die Bitrate stellt YouTube voll nach unten. Das Video, die hier hiervon ist auf 8000 und YouTube kann nur 1000 Bitrate nehmen. Und so sieht das jetzt also auch so komisch verpixelt aus. Aber glaubt mir mal, das ist eigentlich nicht verpixelt. Aber das ist halt YouTube. Das Ding ist ja nicht hin, das normal zu machen. Und das ist dann einfach eigentlich auch schade. Ja, könnte ich mich auch auf Battlefield 5 Livestreams ähm, freuen. Da könnte ich mich auch noch was. Vielleicht werden wir mir auch gestreamt in der nächsten Zeit. Lol, der auch ein Soldat. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> geil, <lacht> sind aber egal. Das finde ich doch mal cool. <lacht> Lol, da wir wollen mal kurz was gucken, dann gehen wir zurück zur Insel. Kann das Gold da denn jetzt abbauen? Dann gibt es ja bestimmt auch eine Diamantenmine oder was? Oh, der ist weg. Jetzt mein Highpixel Pixel-Game-Fast. Jetzt mein in so So, jetzt sind wir hier wieder. Jetzt gehen wir erstmal hier die Scheiße ganz schön schmelzen hier. Noch mal ein paar Fakten herstellen, damit hm. thematisch. Auf jeden Fall würde ich dann sagen, Leute, dass wir uns in der nächsten Folge von Minecraft Skybox sehen. Wenn es euch gefallen hat, dann bitte einen Daumen nach oben da, Abo, Glocke aktivieren und alles andere noch. Ich sage Ciao, der Medic.